bisschen zu holprig mit einhändig. So, und auf geht's, schauen wir, ob ich nicht allzu viel wackele. Wir fahren ganz gemütlich, das ist heißt ausgemessen, 3,5 Meter sind hier eigentlich Ist die Strecke halt noch ein bisschen holprig. Aber soweit ich das sehe, könnte man die jetzt schon fahren. Es ist kein äh, Fußgängerweg, es ist einfach ein normaler Weg, wie er so durch manchen Wald führt. Hallo Hundi. dass hier viel von der Vegetation erhalten bleiben werden kann so ein bisschen Gatsch. durch das gut ich schalte nochmal auf das so, ist jetzt viel gerade Hier auch Baumaschinen regelmäßig. Es wurde hier scheinbar schon gerodet, also hier wird der Radweg problemlos durchfahren. Vielleicht ist das eine Zufahrt zu dem Fernheizkraftwerk hier hinten. So Schlacke und wieder raus beschleunigen. Ich bin ja nicht der erste Radlfahrer, der hier vor. es sind nur ein paar Radlspuren im Gatsch, nicht allzu viele. Das wird ein Geheimtipp sein, ich weiß ja, heute auch erst das erste Mal, wenn ich das früher gewusst hätte, dass es so eine tolle Runde gibt. hätten wir öfters schon, vor allem mit der Freundin zusammen, die Bundesstraße erspart. Rodungsarbeiten fortgeschritten sind, aber es gab hier scheinbar schon mal welche. Denn einige äh, Baumschnittflächen äh, sind noch hell. Vorne schaut es dann schon ein bisschen kahler aus, aber ich hoffe, dass doch einiges der Vegetation hier erhalten bleibt. Denn äh, zwischen dem dünnen Baum da vorne und dem, äh, der Wand sind es 3,5 Meter, also ich glaube, hier können wir einiges von den Bäumen erhalten. So. Wieder mal ein Muggel. aber als alter Mountainbiker ist das selbst im Stadtrad kein Problem. Trotz einhandiger Fahrt aufgrund Kameraführung. So hier auch zwischen Baum und zwischen Baum und Mauer sind es ca. 3,5 Meter. So breit soll der neue Radweg werden. dass man eigentlich erst über diesen Bau nachdenkt und vor allem diesen Bau so forciert, wenn er durch eine Autobahn äh, sozusagen erzwungen wird. Wir hätten schon lange auf dieser Strecke fahren können. in die Nähe der Bahn hier liegen immer wieder Steine, darum holpert es wahrscheinlich in nächster Zeit ein bisschen mehr. Und jetzt wird es auch schmaler. Und gatschiger. Wird dann überlegen, wie weit ich noch fahren kann. Nicht, dass ich euch mit laufender Kamera in die Donau plumpen sehe. Aber mein Stadtrad ist eh ein halbes Mountainbike, insofern. Dabei scheint es noch kein Problem zu sein. Hier sieht man schon die vollen Rodungsarbeiten. Hier ist scheinbar das Ufer zu schmal. Und außerdem haben sie die Bäume ja nicht ganz komplett rausgerissen. Sondern die Wurzeln bleiben drin, das heißt, die treiben wieder aus. Boah, jetzt wird's warm. Ich hätte man nicht gedacht, dass Mitte Februar auf einmal so warm wird. Schweißausbruch. Meine Durchschnittsgeschwind, also meine normale Fahrgeschwindigkeit liegt momentan dann bei 15 kmh. Bin gespannt wie lange ich brauche. Wenn dann ein normaler Radler mit 25 oder 30 durchfahrt, sage ich euch dann wie lange man braucht. So die Polpa. Der Frühstau hat sich scheinbar mittlerweile aufgelöst. Ich dürfte immer so um die, um die Stunden herum bildet sich da immer ein Spontanstau, kommt mir vor. Auf der Straße drüben, die uns in Zukunft hoffentlich verschwunden bleibt. Es wird vielleicht eines der Dinge, mit dem wir nicht Vielleicht ein bisschen abgehen, wobei von hier seht man es auch den Speckfressern beim Stau stehen zuschauen, während man selber gemütlich von der Radeltour heimkommt. Und sich freut, dass man dieses Mal mit dem Radl bei der Oma war. Die Marmeladengläser. Äpfel und was weiß ich, liegen gut in den Packtaschen und kommen auch sicher nach Hause. So, ab jetzt wird es mir zu riskant. Jetzt gehe ich zu Fuß weiter. Einhändig. Puh. Also hier haben sie natürlich alles gerodet und das wird natürlich wahrscheinlich auch entsprechend umgestaltet werden müssen. Auf der anderen Seite ich weiß ja nicht, wie es vorher ausgehört hat, aber wobei man darf ja nicht gerodet sein, man muss ja was anderes sagen, das ist ja gekürzt worden oder so. Weil Roden wäre ja mit der Wurzel ausreißen und dass dann ja nichts mehr nachkommt. Hier bin ich scheinbar auch der einzige Radlfahrer gewesen den Spuren nachzuschließen. Bin gespannt, da fragt man sich, wo die Radlfahrer in der Mitte umgedreht haben. Ui, das tat es zu Fuß wieder. Hier kommt dann irgendwo der Westring hin. Aber gut so jetzt den Radlweg bauen und den Westring lassen <lacht> anstatt den Westring vielleicht einfach ja, den Tunnel zwar bauen, aber für er eh zum Bahnhof Müllkreisbahn zweispurig durch Daneben ein Schnellverbindungstunnel für die Radlfahrer, mit einer kleinen Abkürzung zum Bahnhof, dass die Donau-Radwegsradler, die schon mürt sind, gleich zum Bahnhof fahren können. Das wäre umweltfreundliche Verkehrspolitik. Was man mit dem Geld alles machen könnte, da will ich gar nicht dran denken. Zum Ende. das mal wieder mein Sommerrad nicht So. 13 Minuten habe ich gebraucht, sagen wir für die Schiebestrecke habe ich jetzt 3 Minuten gebraucht. Höfe, das heißt in 5 Minuten, Linzbuch genau, entlang der schönen grünen Donau. Wäre ja durchaus möglich und es kommt mir gar nicht so schwierig vor. Machen müssen wir es heute. Einen schönen Tag noch!